Und ein Wesen von uralter Macht hörte seinen Ruf und erhob sich aus der Erde. Und andere große Wesen mit ihm. Hm. Was ist mit mir? Ich bin groß und dick. Nein, nicht dick. Später vielleicht. Ich bin dein Großvater. Das waren alle. Aber das weiß ich noch nicht. Hm. Auf dem Stein steht nichts Neues. So, so. Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. So? Nein. So nicht. Hm, hört sich gut an. Gib mir sechs Kisten Enos, dann schenke ich dir einen echten Tod. Ich habe hier eine schöne Frau für dich. Du nicht? Was ist Schönheit ohne Freiheit wert? Sehe ich aus wie ein Ork? Dank dir. Du gehörst jetzt mir. Gib mir Schinken. Schlechte Lü... Halt's mal. Erstmal was rauchen. Diego wird der reichste Mann der Welt sein. Er hatte immer ein Geschick für gute Geschäfte. Ja! Ich bin gar nicht mal so schlecht. Jetzt, jetzt rauche ich wieder. Jetzt erstmal ein bisschen, bisschen was rauchen. In Ruhe, was rauchen?